<lacht> Nein, das war ein Scherz. Ach, Julian Baum, im Ernst? Und du bist eine tolle Frau. Und ein Herz und ein... Ach, das tut mir so gut. Willkommen auf der Märcheninsel bei eurer Marmeladenoma und Enkel Janik. Ich beantworte euch Fragen, Ihr habt mir sehr nette Fragen gestellt. Und wenn ihr wollt, könnt ihr jederzeit hier in diesem Video Fragen stellen. Also, ich beginne. Violetta Kemper, auch ein schöner Name, Violetta. Ich nenne meine Oma auch Marmeladenoma, weil sie jede Menge selbstgemachte Marmelade im Keller hat. Und ein Smiley. Ja, ich, ich habe ja auch immer viel, viel Marmelade gemacht. Aber die ich hatte nie welche im Keller, weil ich die immer wieder verschenkt habe. Und ich nehme an, dass Janik aus diesem Grunde den Namen kreiert hat. Captain Fox Trott. <lacht> Wenn die Oma nicht nach Tirol kann, kommt Tirol halt ins Märchenzimmer. Äh, ja genau so war das, hat auch der, der, der Fan geschrieben, die das wunderschöne Paket geschickt hat. Tirol kommt zur Marmeladenoma. Und es hat mich wahnsinnig gefreut. Und ich muss auch nicht immer irgendwo hinreisen, weil ich es auch nicht mehr kann. Ich kann auch durch diese Dinge kann ich die Reisen machen. Sie haben mir ein wunderschönes Ansichtsalbum geschickt. Und das hat sich bewahrheitet. Tirol kam zu mir. Ich danke dir. Ace, seven, uh, Ace One Seven heißt es, glaube ich. Da sammelte man Briefmarken, bei allen Briefen ausgeschnitten. Das Hobby ist echt selten geworden. Das ist kein Hobby von mir. Diese Briefmarken gehen zu Terre des Sommes, Kinderhilfswerk. Die lösen die Briefmarken ab und verkaufen sie und haben da ein bisschen Verdienst. Also bitte, wenn es geht, schickt mir immer echte Briefmarken und nicht diese, diese äh, Entwertungen da von der Post. Das geht alles zu Terre des Florian, Mamou, die Schere war ein bisschen zu klein. <lacht> Aber ich habe die extra genommen, weil ich nichts verletzen wollte, von den Dingen, die da drin waren. Aber es war eine schwere Arbeit, das Paket aufzubringen. Es hat ja geklappt. Sehr, sehr schwierig für meine Hände. Schön Weihnachten. Mann, kommt das Geschenk raus. Und die schneidet auch sehr gut, diese Nagelschere. Sascha F., liebe Marmeladenoma, lieber Janik, ich würde euch gerne eine Postkarte mit Bildern aus Holland schicken. Ist das Land für euch interessant? Gruß Sascha. Allemal, allemal ist das Land sehr interessant. Ich war noch nie in Holland und deshalb ist es sehr interessant. Würde uns sehr, sehr freuen. Danke im Voraus. Sebastian Schneider. Mich würde interessieren, wie sie zu medizinischem Cannabis stehen. Meine Oma hilft ich sehr. Ha, da bin ich etwas unvorbereitet. Aber ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Sache. Es gibt Menschen, die haben Dauerschmerzen, entsetzliche. Ich habe auch Dauerschmerzen, aber ich habe einen sehr guten Heilpraktiker, meinen zweiten Sohn. Der hilft mir sehr. Aber wenn ich könnte und es bekommen würde, würde ich es auch probieren. Dann müsste ich nicht, wenn ich eine Reise mache, also nicht eine Reise, sondern wie zum Videopreis oder so etwas, schwere Chemie-Schmerzmittel nehmen. Das muss ich nämlich. Pauli, äh, seit wann streamt ihr am Montag? Ich dachte ihr streamt nur am Samstag. Oder habe ich was verpasst? Also, wir streamen am Samstag und die Wiederholung, die aufgeladen ist, kommt am Montag. Also ist doppelt vorhanden. Blake Summers, liebe Marmeladenoma und ein Herz, du könntest ja mal ein Video machen. Du von früher erzählst, würde mich persönlich interessieren. Liebe Grüße und noch ein Herz. Das machen wir ja schon lange. Ich erzähle ja immer am Ende des Streams eine Geschichte von der Kindheit. Hier oben habe ich euch eine verlinkt. Diese Wörter sind mir immer, immer noch nicht geläufig. <lacht> play button ohne Video hilft, hilft mit. Kamst du mal mit Siri reden? Ich weiß nicht, wer Siri ist. Janik, wer ist Siri? <lacht> Siri, wer bist du? Musst du? Auf, aufs Mikrofon. Also, Siri, wer bist du? Loslassen? Ich bin Siri. Er ist Siri. Also, ich kannte das noch nicht, aber es ist ein guter Hinweis von dir. Janik wird es mir beibringen. Klingt sehr interessant. Drauf drücken, ja? Siri, wie ist das Wetter? Loslassen? Oh, Wahnsinn. Da so wird das Wetter heute. Wahnsinn, Wahnsinn. Also, ich danke für, de, für deine Frage. Wird mich Interessiert mich und wir werden das schon mal machen, Janikja? Die Hand kommt aus dem Hintergrund. <lacht> Nie gehört, Siri. Lea Rosi, wie sollen wir sie dich eigentlich lieber ansprechen? Also mit du oder sie, was ist mehr erwünscht? Als und ein Smiley. Also ich bin die Marmeladenoma, eine Oma, und Omas darf man duzen. Ich mag es nicht, wenn man meinen Vornamen sagt, denn dann müsst ihr mich siezen. Aber lasst es doch bei Marmeladenoma, das ist mein Name hier bei euch. Und da dürft ihr mich jederzeit duzen. Ich duze euch ja auch aus, aus heiterem Himmel. Und wenn ihr das nicht wollt, sagt es mir, bitte. Lecriz, ZZ, Mama, Leiden, Oma ist halt echt ist halt ein echt guter Kanal. Und ich kenne dich seit einer Woche und denke mir, wie kann eine Oma so fit sein? Echt Respekt. Meine Frage für die Fragerunde ist, ist es für dich nicht zu so viel wie jeder Dich anspricht und fragt nach einem Foto. Hm, wie soll ich das verstehen? Meinst du jetzt auf der Straße oder? Das ist mir noch nicht passiert, das ist mir passiert beim Webvideopreis und das war wascheln. Es war Kommunikation, es war, war schön, macht mir gar nichts aus. Jetzt sehen mich ja auch Hunderte. Ich bin nicht schüchtern. Ich war es als Kind, war ich sehr schüchtern. Hm. Witti, ich will, dass ihr mich Marmeladenoma nennt, nicht Helga. Abgehobenste Helga der Welt. Warum findest du das abgehoben? Das ist eine ganz einfache Bitte gewesen. Und ich bin die Marmeladenoma und das ist unser Stream. Warum soll ich plötzlich Helga angesprochen werden? Ich bin hier die Marmeladenoma. Es hat mit Abgehobensein echt nichts zu tun. Bitte sieh das richtig. Ich bin kein abgehobener Mensch, gar nicht. Nippes XXL oder ja, hallo, was meinst du zu der Ehe für alle? Ich bin dafür. Ja, da bin ich auch dafür. Jeder Mensch sollte, wenn er nichts Böses tut und einen anderen nicht schädigt, so leben, wie er es für Rechte findet. Ich bin tolerant. Wie gesagt, wenn er andere nicht schädigt. Hi Tomek, kommt demnächst bitte auch noch mal ein Vlog, ich fand sie voll cool. Also wenn nächste Woche schönes Wetter ist, werden wir einen Vlog, Vlog ja, vom schönen schönen äh, Markt in Ettlingen machen. Da könnt ihr euch schon drauf freuen, es ist wirklich sehr schön. Wir haben auch noch mehr Ideen. Neueste News vor einer Woche. Fake oder echt? Marmeladenoma wird am Ende des Videos zu Monster. <lacht> Nein, das war ein Scherz. Ich bin niemals ein Monster oder so irgendwas. Ich bin ein sehr liebevoller Mensch. Ich bin ein Dinosaurier von der, vom Alter her. Aber am liebsten bin ich eure Marmeladenoma. Julia03, verdienst du inzwischen eigentlich Geld mit YouTube? Und ein Smiley. Wir haben es vor ein paar Wochen mal versucht, aber ähm, das gefiel uns nicht. Wir verdienen nichts zu YouTube, wir bekommen Spenden von unseren Fans. El, deine Intros sind immer mega amüsant und viele äh, Masken. Was sind Intros eigentlich? Janik. Ach so, <lacht> gut, freut mich sehr. Mega amüsant, freut mich. Louise Place, Lob an Janik, der immer die Videos schneidet und aufnimmt und ein Herz. Das Herz gebührt voll und ganz Janik, denn Janik hat die meiste Arbeit. Er hat kaum Zeit durch die Schule und so weiter. Und jede freie Minute hängt er an diesen Stream und an unseren Kanal. Und ohne ihn wäre ich eine Null. Danke, danke, danke. Danke, danke, danke, Janik. Nee, ich sag doch Danke, Danke. <lacht> ich sag auch zum so, Janik. Danke, danke, danke. Ich bin so froh, dass ich ihn habe. England ist my city. England ist doch keine City, ist doch ein Land. Wo ist die Matroschka hin? Haha, seht ihr die nicht mehr? Kann man die nicht mehr sehen, Janik? Ähm Hier im Regal. Ah, momentan sieht man die nicht nee. ja. Also ein guter Hinweis: Ich werde heute Abend eine andere Deko machen, weil einige nach der Matroschka fragen. Wird gemacht. Ach, Julian Baum, im Ernst? Und du bist eine tolle Frau. Und ein, ein Herz und ein, ein... Ach, das tut mir so gut, Julian Baum. Ich mag dich auch ganz, ganz arg. Ich habe dich ja kennengelernt beim Videopreis. Mich unheimlich gefreut. Ich danke dir. Hier kommt ihr zu dem Video, wo das erste Paket ankam. Und hier könnt ihr abonnieren, wenn ihr wollt. Heute Abend, 20 Uhr, sehen wir uns auf Twitch. Ich freue mich auf euch. Und nun sage ich Ade, eure Marmeladenoma und Enkel Janik dick unterstrichen.